Und schön, dass ihr Start seid aus München zu einer Premiere und zwar... Hat wieder jemand einen Burgerladen eröffnet, wer hätte es gedacht, aber dies war kein Rapper, kein Sänger, niemand weniger als der erste YouTuber, der sich in die Reihe der Gastronomen eingliedert, sage ich jetzt mal, ist der gute Laso. Und ja, er hat einen Burgerladen eröffnet, für mich eine ganz spezielle Herzensangelegenheit, aber auch eine schwierige Mission. Noch mehr würde es mich schmerzen, als bei jedem anderen jetzt einen anderen YouTuber irgendwie da eine schlechte Bewertung reinzudrücken. Aber nichtsdestotrotz, das ist hier kein Kindergarten und wir sind dafür da, ehrlich zu sein, knallhart zu sein, fair zu sein, klar. Aber was das jetzt wird, werden wir sehen beim Burger. Wir sehen uns gleich bei Lasus Burger, dem guten Ankel Smash. Lass ihn auch umknallen. Für den Aufwand nach München. Riesige Tour am Start gaben nachher. Also, aus dem Auto raus geier ich schon mal. Und da ist der Laden am Start. Also, ich sage jetzt einfach meine Gefühle einmal. Ich habe mir das Video schon von dem guten Laso angeguckt. Ich habe darauf reagiert bei Twitch. habe da ein bisschen reingeschaut. Aber ich wusste jetzt nicht, ob der trotzdem wirklich einen Laden öffnet hat oder ob ich nur zu dämlich war und irgendwas nicht gecheckt habe. Aber er hat wirklich einen Laden öffnet. Die Message war auch eigentlich klar. Ich war einfach zu dumm, was ich dazu sagen. Abgebildet aus den Erinnerungen aus Lasos Vergangenheit. Ich habe gerade schon gefragt, die Jungs, ne? also der Lasso macht das, zusammen mit seinem Bruder, ne? Genau. Er möchte dann auch selber vor Ort hier noch sein und hier ein bisschen tätig sein. Das wird in naher Zukunft, denke ich, auch noch vorkommen. Entspannt, entspannt. man ihn auch hier öfter. Aber für uns ist es auch wichtig, was habt ihr zu bieten heute, Jungs? Was erwartet uns bei euch? Momentan schlichte Burger, einfache Bürger mhm. wir da. Da kommen in naher Zukunft noch ganz andere. Wir wollen ja Erkennungsmerkmal ja. haben. Die sind schon dabei, an ein paar speziellen Soßen noch zu arbeiten. Okay, ja. okay. Was könnte man denn sagen? Macht euch so, hebt euch so ein bisschen ab von den anderen Läden, dass ihr sagt, so das machen wir anders. Der Bruder von Naso, als der Marco, der ist ja schon sehr hinterher, dass er das Fleisch achtet. Der mhm. achtet auch darauf, dass 100% heller ist. Ich bin da selber mehrmals erzeugt mhm. gewesen, dass er das Fleisch schon mehrmals zurückgeschickt hat. Ja. Ich, ich möchte das nicht. Und was es hier noch sehr besonders macht, ist seine hauseigene Soße. Er hat wirklich drei Monate an der Soße rumprobiert. Der ist ja schon seit eineinhalb Monaten an der nächsten ja. Soße schon dran. Die wird in der Zukunft rauskommen. Aber da möchte ich mal nicht groß rausreden, das sollten die selber sagen. Ja, wir, prob wir probieren mal selber. Der Chicken Burger, den bestellt ihr. Also, ihr mariniert das jetzt nicht selber hier vor Nein, Der oder? Chicken Burger ist der einzige, einer der wenigen Burger und der falafel Burger, den wir. Mhm. Selber machen. Okay. Alle anderen Burger machen wir selber, wir haben ja Fleischfolge auch selber. Ja. Ach ich ja, ja es selber haut es selber durch den sogar. Okay, dann werden wir so machen. Wir werden zwei Burger bestellen. Als erstes werden wir den Chili Cheese bestellen. Jetzt habe ich Fragen, schmeckt es gut Schmeckt's gut? Habt ihr Burger auch schon probiert? Ja. Also nicht unfassbar gut, aber das kann man essen. Ne? Okay, okay. Und von euch so? Könnt ihr das bestätigen oder ist vernünftig? Ja, vernünftig ist ein passendes Vernünftig. eins 1 ein, ein bis 10, wenn ihr jetzt abgeben müsstet. 6, 7. Okay, ich hoffe, das kommt man jetzt noch auf mein Dings. Danke, Jungs. Ne? Lasst euch schmecken. Wir werden jetzt den Chili Cheeseburger bei mir testen. Erste Runde, dann kriegt ihr natürlich auch noch die professionelle Bewertung von mir. UFC, bist du bei UFC? Nee, nee, ich mach selber seit 10 Jahren. Also mit dir jetzt nicht, wenn man Stress macht, nicht ja, zu na, Spaß, ne? Nein, nein, mir nur Achso. Ich Ach so. komisch eingespeichert, ignoriert. Ja, hallo? Äh, Moin, der, der Holle hier. Der Holle von YouTube, der wollen wir uns Ja, genau. Mit, mit, mit wem spreche ich denn da gerade? Den Bruder, großen Bruder von Lars. Ah, genau, wir testen jetzt euren Burger hier. Ich wollte fragen, ob wir auch so ein, zwei Aufnahmen aus der Küche mitnehmen können. Kannst du machen, gerne. Oh, geil, Mann, das freut mich. Ja, ich bin gespannt. Ich muss natürlich immer fair und ehrlich bewerten. Fair und ehrlich bewerte, so wie du sagst, also auf jeden Fall. Und deine Wünsche, was du willst, die sollen wir einfach machen. Dann probier und sag die Wahrheit. Cool, ja. da freue ich mich. Danke dir, dann legen wir mal direkt los. Oh, okay. Super. Alles klar, mein Lieber. Bis dann. Bis dann, ciao. Ciao, Boah, der Kollege macht den Burger. Oh, weißt du, was ich bei dir liebe? Du hast eine Hautfarbe zum Anbeißen. Ich schwör's ehrlich jetzt, ne? Lange nicht mal so geile Farbe gesehen. Power hat der auch der viel bei dir, also du trainierst, ne? Smash ja, der, der smasht nur, Ja, der smasht nur, ja. Würde ich dich jetzt besser kennen, hätte ich nur noch auf den Arsch gehauen. Aber ich glaube, das ist zu viel des Guten jetzt, ne? Das ja, <lacht> ich <kann nicht> übertreiben. Runde <lacht> 1 beginnt. Filmige Dutzend Beat. Was hättest du jetzt gemacht? Hättest du jetzt verkackt bei dem? <lacht> hättest du neun gemacht. Hättest du neuen gemacht? Hättest du gesagt, muss ich rauslöschen, die Aufnahme? Nee, ehrlich. Ja, das ist ehrlich, ne? Ganz basic. Finde ich aber geil, Leute. Finde ich geil. So, bitteschön. Ja, easy. Nehmen mir mit. Danke, Jungs. Nehmen wir uns gleich zur Runde 2 nochmal. Natürlich, gerne. nächste Mal nicht ja, dann. okay. Ja, gerne. So, Leute. Hier ist echt full. Wir müssen draußen essen, weil drinnen zu laut ist. Draußen geht nicht, weil alles besetzt ist. Ganz basic, snacky Burger, aber geil. Ich mag dieses kleine, basic. Sag mal, Ahmed, wie kann man sagen? Das Kleine, feine, das ist, ja, ja, genau, passt gut in die Hand. Fühlt sich so ein bisschen Brötchenmäßig an. Ganz eigenen Charakter, muss ich sagen. Ich das auf die Kette kriege euch das zu erklären. All bezogen auf die Burger, und ich denke mal, damit ist er der Standard-Smash gemeint. Bild er so ein bisschen den Geschmack aus seiner Jugend ab. Das habe ich im Video rausgehört, also aus seinem Promo-Video für den Laden von dem Laso. Soße. Ganz interessantes Ding. Also natürlich ein bisschen auf Chili getrimmt, ist nicht sonst ein chili Cheeseburger, aber hat so ein bisschen Frischkäse-Vibes. Es gibt so einen Frischkäse, der auch scharf ist. Frischkäse habe ich letztens auch, wo ich mich ein bisschen im Burger reingefuchst habe, gesehen. Wird gerne mal ganz dünn als kleiner Geschmackskitzel auf dem Burger verwendet, unter den Burger-Kennern, die zu Hause gerne Selfmade-Burger machen. Die Soße, wirklich, wie wenn ihr am Feindverstand seid, an irgendeinem Markt, und da sind ja oft so, vielleicht mal Türken, die haben die ganzen Soßen, die Dips, Avocado-Dip und so weiter und so fort. Die eine Dip eben davon, ah genau das Ding hier. Finde ich geil, habe ich noch nicht sogar Das ist ein guter kleiner Snack, ich sage es euch. Punkt, wo sich die Geister drüber streiten werden, oder wo sich die Meinungen scheiden werden, besser gesagt, ist das Bann so ein bisschen. Ihr müsst euch so vorstellen, dass sobald man drauf beißt, ist es etwas komprimiert. Nicht so dieses fluffige, was wieder auseinander geht, in sich aber eine schöne Süße. Gewagte Wahl für einen Burger-Bun, sag ich mal so. So also eine minimale Trockenheit mit sich. Ich finde es aber tragbar, ich finde es irgendwo auch trotzdem gut. Weiß aber selber noch nicht, was ich davon halten soll. Ich snacke den auf. Burger 2 auf schnelle Welle und dann kriegt ihr auch eine Bewertung. Pommes, das Gewürz erinnert mich an meine Jugend früher aus dem Freibad. Genau das gleiche Gewürz drauf gehabt. Hätte ich den Lasso gern gefragt, was er benutzt hat. Habe ich noch angeschrieben, hat es aber die, die Nachricht nicht gesehen bei Instagram. kennt das selber. Pommes-Gewürz geil, aber hätte ein bisschen mehr durchgebacken werden müssen. Aber das ist ja eine leichte Stellstraube, die leicht zu verbessern ist. Geben wir Runde 2. Wir nehmen gleich Runde 2, würde ich sagen. Und du machst uns den zweiten Burger, den ja, normalen Smash-Burger. Da ist Ahmed auch gerade aufgefallen, ne? Die haben zum Beispiel auch diese Brioche-Bands von Edeka. Was nur der Unterschied ist, so wie Ahmed sie macht, auch auf der Platte zum Beispiel, ne? Und schön anrösten, Butter. Da sind sie tatsächlich um einiges besser, als wenn sie im den Toast Dann gibt es halt diese gewisse Trockenheit, ne? Genau. Man kann zum Beispiel auch... Diese Rollen, womit man quasi die, quasi ein Butter hat, und dann kann man die auch reinstellen. Das geht auch. Mhm. Aber an sich bei Smash, meiner Meinung nach, müssen die auch die Platte brauchen. Mhm. Also, ich kenne ja, wie die bei dir performt haben. Ja. Du hast mir auch mal einen Burger gemacht, ja. da war es wesentlich stärker. so. Ja. Oder ja. bei City Chicken, ja. da könnte man leichte Stellstraube drehen, um das Ganze, ja. was ich eben meinte beim ersten Burger, so noch cool, ein bisschen auszubessern. Mhm. Was hast du gerade beobachtet, Ahmed? Hab ich auch noch nicht gesehen, die Technik, dass die Jungs beim Smashen den Smasher quasi nochmal drehen. Mhm. Genau. Hat das irgendeinen Sinn? Wir machen immer nach rechts die Routine. Wegen rechts, rechts drehenden Milchsäuren wahrscheinlich, ne? Genau, nach rechts einfach. Im <lacht> Uhrzeigersinn. Oh, die Düfte kommen hoch, Mann. Hier ist ordentlich Rüstung im Raum. Die oben, Holle hat Blut geleckt. Guck mal, was hier los ist, Leute. Oi, oi, oi, oi. Da haben wir den guten Kollegen. Achmed hat schön beobachtet beim Burger zubereiten, ganz anders gesmashed, Das es so viel was anders laufen kann, wo du komplett anderen Burger bekommen kannst, obwohl du den gleichen bestellt hast, wenn da einfach ein bisschen was am ein paar Stellschrauben gedreht wird, ein bisschen anders gesmashed wird, das bewegt Welten unter Umständen. Hat Achmed auch schön wieder gesagt, einer dann Burger Brother in, in Food Brother, genau, ein bisschen. besser gesmashed. Ich vermute tatsächlich, wir haben in der Hektik das Salz vergessen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie den so jetzt rausgeben. Es fehlt wirklich Wurms, gerade im Fleisch. Ich werde Ihnen das nochmal sagen, die Jungs, und gebe dir nochmal eine Chance für den nächsten Dings, weil da ist so viel los, gerade der Laden ist neu. Ich vermute einfach, da ist in der Hektik irgendwas schiefgelaufen. Und ich lasse mir eben nochmal einen Neuen zaubern. darf ich dich ganz kurz stören nebenbei? Ja, bitte. Ich glaube tatsächlich, ihr habt bei dem Burger in der Hektik, ihr seht ja wie voll das hier ist, ne? Mhm. Habt ihr, glaube ich, vergessen, das zu würzen, das Fleisch? Könnt ihr mir einfach nochmal mal einmachen? Ich will einfach nochmal einmal so den Burger essen, so wie, wie ihr den zubereitet. Okay, ja, ja. genau. Wir warten sonst draußen und wenn du ja, willst, kann ja. einer uns hier einfach ist genau, Geil. Mann. Einfach? Äh, genau, doppelt. Ja, doppelt ist sehr, sehr, sehr gerne. Perfekt, ja, danke dir. Ja, okay. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit hier. Nochmal zweite Runde. Ach, mit, ich übergibt dir die Camp. Es ist auch gleich schon dunkel, deshalb eher Larito. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Pfeffer drauf gemacht, aber mir fehlt immer noch das Salzfeeling. Ich muss einfach sagen und kann jetzt nicht anfangen, hier irgendwie einen Mist zu erzählen. Geht halt nicht. Da braucht man meine Videos auch nicht mehr gucken, wenn ich jetzt einfach irgendwas sage, weil es auch ein YouTuber ist. Also hätte mich ganz besonders gefreut, wäre ich jetzt durchgedreht vom Geschmack, aber es fehlt Wurms. Der Stelle war jetzt ein bisschen mehr Salz, da hat noch mehr gebockt vermute, dass sie halt auch die Schiene fahren. Gute Fleischquali. Wir wollen, dass die Leute schmecken. Aber ich kann es immer wieder sagen. Das ist für mich eine gute Taktik bei Garstufenburger, beim Smashburger. Der lebt eh von der Röstung. Gut klar, brauchst du auch den Fleischgeschmack durch gutes Fleisch. Du kannst ja nicht irgendein Müllfleisch nehmen. Aber da zu bescheiden zu sein von der Würzung. Hier fehlt mir der Moment, wo ich denke, Boom, jetzt bin ich angekommen. Tomate ist mir auch ein bisschen zu dick da drauf. Ach, ich würde freuen, wenn du noch einmal ein Biss probieren würdest. Würdest du es für mich machen? Okay. es schmeckt wirklich vernünftig. Mhm. Es liegt nicht an den Sachen, die dafür verwendet werden. Mhm. Es liegt auch gar nicht an der Machart vom Fleisch. Es liegt wirklich an der Würzung, an der Zubereitung des Bands und vielleicht von ein, zwei Komponenten von Gemüse, die man halt eventuell weglassen oder dünner oder weniger oder da ein bisschen mehr. Es sind wirklich, wie Holger sagt, Stellschrauben. Mhm. Fallt man da ein bisschen ran, ist es wirklich, glaube ich, ein guter Burger. Komplett. Also ja. ich habe da echt nichts hinzuzufügen. Hat Ahmed super gesagt, das sind ein paar Stellschrauben, die gedreht werden müssen. Und denke, ich kann das... Wie will? Hm. Ich habe gemerkt, es ist ein bisschen mehr drin, aber mir fehlt so dieses Moment, wo ich ankomme, wo so ein bisschen der richtige Wumms fehlt. Ich habe letztens auch so einen Burger bei Tim Melzer, da war auch so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, die setzen auf Quali, die wollen ein bisschen zeigen Fleisch, aber dann braucht man, finde ich, beim Smash so ein bisschen den Wumms noch, aber da hat mir der Chili Cheese besser gefallen, okay. ehrlich. Aber wirklich kein schlechter Burger, ne? also komplett Potenzial, aber mir fehlt der Wumms so, ne, so ein bisschen. Das willst du so bewerten, 1 bis 10? Mm. Ehrlicher Meinung? Bewertung hätte ich gegeben bei dem Burger. 6-4 wahrscheinlich. So eine 6-4. Ja. Beim anderen hätte ich eine 7 gegeben. Äh, auch für euch schon mal als Feedback. Wir haben so ein paar Stellschrauben gesehen, einfach Achmed ja. und ich. Wie zum Beispiel die Bands. Die kennen wir. Die sind eigentlich geil. Auch mhm. wenn sie gekauft sind, ist aber jetzt nicht so schlimm. Aber die haben wir auch selber schon zubereitet. So ein bisschen anders. Und da kamen sie uns ein bisschen geiler vor, so ne? wir ist immer gut mhm. für uns. Sind ja. Kritik, Feedback immer perfekt. Da können dran arbeiten. Genau. Aber alles gut. Ich komme gleich ja noch mal rein, ne? Die sind neu hier. Da brummt der Bär. Das ist so viel los. Die wissen nicht, wo hinten und vorne ist. Ich denke, das kann auf Dauer hier ein richtig stabiles Ding werden und wo wirklich Potenzial drin ist. Ich will euch unbedingt ans Herz legen, das Ding zu testen. Die werden nach und nach besser werden. Unbedingt, unbedingt testen. So, gerade den Chili Cheese, kann ich mir vorstellen, dass viele den sehr, sehr feiern werden. Kurs geht raus. Ich hoffe, keiner ist enttäuscht. Nur Liebe für die Jungs. Und äh, ja, dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Lasst den Daumen oben knallen. Ich hoffe, ihr feiert quasi meine Ehrlichkeit irgendwo und äh, lasst einen Kommentar da, was ihr davon haltet und dann sehen wir uns beim nächsten Video.